Bargeldabschaffung, Einbildung oder baldige Realität von Hansjörg Stützle Am 9. Oktober 2022 fand unter dem Motto Bargeld ist Freiheit in Bier im Kanton Aargau eine Veranstaltung der Freiheitlichen Bewegung Schweiz FBS statt. In seinem Vortrag zeigt der Bargeldexperte, Geldumgangstrainer und Buchautor Hans-Jörg Stützle zunächst die Gefahren und Folgen auf, die sich aus der Abschaffung des Bargeldes ergeben. Er erklärt, wie dessen vermeintlich gesetzlicher Schutz nach und nach aufgelöst wurde und wie sehr die Existenz des Bargeldes tatsächlich bedroht ist, indem es immer mehr den marktwirtschaftlichen Gesetzen, also dem Prinzip aus Angebot und Nachfrage, ausgesetzt wurde. Da sich am Markt nicht das beste Produkt, sondern dasjenige mit dem größten Marketingbudget durchsetzt, sind aus seiner Sicht die Weichen zur Abschaffung des Bargeldes längst gestellt. Da für die Erhaltung der Freiheit ein Weiterbestand des Bargeldes jedoch zwingend erforderlich sei, müsse es gleich einem öffentlichen Gut unter gesetzlichen Schutz gestellt werden. Dies sieht Stützle in der EU allerdings als kaum mehr möglich an, weshalb die Hoffnungen hier auf der Schweiz ruhen, in der über eidgenössische Volksinitiativen ein solcher Schutz erwirkt werden könne. Mit einem Erfolg der aktuell laufenden Initiative der FBS könnte die Schweiz somit zu einem Vorbild für die ganze Welt werden. Die Zeit drängt jedoch. Vielen Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Freut mich, hier zu sein. Ich komme eigentlich vom Bodensee auf der anderen Seite und heute ist das Thema Bargeldabschaffung nur eine Einbildung oder vielleicht sogar baldige Realität. Und ich habe eine Unterüberschrift noch gewählt, nämlich die Weichen für die Bargeldabschaffung wurden gestellt. Und sie wurden so gestellt, dass das Bargeld zufällig, ohne das Einwirken von den staatlichen Institutionen, wegkommt und abgeschafft wird. Das ist eine These, wo ich Sie bitte, mir das auch gar nicht zu glauben. Aber ich gebe jetzt ein paar Daten und ein paar Fakten, um das etwas bewusster zu machen, was im Hintergrund wirklich abläuft. Aktuell ist es leider noch so, dass viele Menschen zu diesem Thema noch sehr naiv unterwegs sind. So nach dem Motto, Bargeld will keiner abschaffen. Bargeldabschaffung ist Schwarzmalerei. Bargeld wird immer bleiben. Bargeldabschaffung ist unrealistisch und wird sicherlich nicht kommen. Das ist so der Mainstream-Gedanke noch, dass das ja überhaupt nicht sein kann. Und wie gefährlich solch eine Einstellung überhaupt ist, möchte ich mal anhand einer Metapher aufzeigen. Stellen wir uns mal vor, wir gehen in Urlaub, gehen nach Afrika in eine Savanne, haben dort ein wunderschönes Häuschen in der Natur gemietet. Und am Abend gehen wir, weil wir noch die Abendsonne genießen, gehen auf die Terrasse und vor uns steht dieser gewaltige Löwe. Wir sind erstmal vielleicht erschrocken, vielleicht auch begeistert. Und jetzt kann man auf solch eine Gefahr unterschiedlich reagieren. Die eine Möglichkeit ist, das Männchen, das blaue Männchen sagt sich, oh, ich kann mich noch an meine Kindheit erinnern, das ist ja wie mein Kätzchen, wo ich früher noch gepiesert habe und ich gehe sogar auf diesen Löwen zu und graue ihn etwas. Das ist eine Möglichkeit, auf so eine Situation zu reagieren. Aber man kann auch anders die Situation betrachten, nämlich wie dieses Männchen und dieses Männchen hat schon mal Tierfilme angeschaut und festgestellt, dass gerade eine Kampfmaschine vor ihm steht und wenn diese Kampfmaschine mal in Fahrt kommt, würde sogar 100 Kilo schwere Büffel erlegen können. Ein gewaltiger Unterschied zwischen dem linken und dem rechten Männchen und tatsächlich was macht diese beiden Männchen aus? Das linke Männchen ist letzten Endes handlungsunfähig und geht ins Verderben hinein, weil sie gar nicht die Gefahr erkennt. Und das rechte Männchen ist auch nicht sicher, die Situation Leben zu bestehen und über zu überstehen, aber es hat mindestens eine Chance. Und kann nun darauf reagieren. Vielleicht hat sie eine Pistole irgendwo oder ein Messer in der Nähe. Und kann sich vielleicht verteidigen. Vielleicht geht sie auch ganz langsam ein bisschen zurück. Versucht noch die Türe zu schließen und sich so in Sicherheit zu bringen und, und, und. Also unterschiedlicher könnte die Situation nicht sein. Also wie wichtig es ist, Gefahren überhaupt wahrzunehmen, ist immens wichtig. Und wir leben ja momentan, ja, jetzt betrachten wir mal dieses Thema, auf das Bargeldverbot, nämlich wir ersetzen nun den Löwen mit diesem Thema Bargeldverbot, das ist die Gefahr. Und das linke Männchen sagt, mach dir keine Sorgen, Bargeld wird immer bleiben. Und das rechte Männchen sagt, Achtung, Bargeld ist in höchster Gefahr, wir müssen aktiv werden. Wir haben unzählige Missstände in unserer Gesellschaft. Und ich denke, jeder von Ihnen ist hierher gekommen, weil ihn das bewegt, eine bessere Welt erschaffen zu können oder etwas beitragen zu wollen zu einer besseren Welt. Und jeder Missstand läuft nach Stufen ab, wenn man sie beseitigen möchte oder verbessern möchte. Zuerst einmal zuerst müssen wir es überhaupt erkennen und wahrnehmen, dass ein Missstand überhaupt existiert. Der zweite Schritt ist, die Gefahr und die Folgen daraus wahrnehmen und erkennen, Lösungswege finden und aktiv werden. Und in Bezug auf die Bargeldabschaffung sieht es dann so aus, dass wir zuallererst mal erkennen und wahrnehmen sollten, dass Bargeld tatsächlich in ernster und akuter Gefahr ist. Die Gefahr und die Folgen aus der Bargeldabschaffung sollten wir dann auch wahrnehmen und erst dann, müssen wir Lösungen zum Erhalt des Bargeldes finden und das Wichtigste ist, dann am Ende aktiv werden. Ich selbst setze mich für den Erhalt des Bargeldes seit vielen, vielen Jahren ein und habe einen Riesenfehler gemacht. Ich habe versucht, die Menschen hier abzuholen, nämlich ich habe ihnen Lösungen schon aufgezeigt, bevor sie überhaupt die Gefahr erkannt haben, die drin liegt. Und diesen Fehler, den ich gemacht habe, möchte ich auch heute revidieren. Nämlich, ich möchte am Anfang beginnen, ganz hier am ersten, nämlich erkennen, wahrnehmen, dass Bargeld in ernster und akuter Gefahr ist. Und das ist meine heutige Aufgabe. Aber bevor ich nun in dieses eintauche, möchte ich einen ganz kurzen Crashkurs in drei, vier, fünf Minuten geben, welche Folgen denn eigentlich eine Bargeldabschaffung hat beziehungsweise in welche Welt wir hineintauchen würden. Was droht uns ohne Bargeld? Das letzte Mosaikstein der totalen Transparenz und Kontrolle des Bürgers ist gelegt. Es ist das letzte Mosaikstein. Eine ganz gefährliche Situation, wenn jedes, jede Zahlung letzten Endes kontrolliert werden kann. Der Staat kann leicht mit Negativzinsen und Enteignung auf unser Geld zugreifen, nämlich per Knopfdruck. Und es entsteht eine Finanzdiktatur, das schreibe ich auch in meinem Buch, wie das zusammenhängt. Es ist dann unter totaler Kontrolle und es ist wirklich fast eine diktatorische Konstellation, die dann entstehen würde. Und es wird keine Whistleblower mehr geben, weil sie beim nächsten Kauf lokalisiert und unschädlich gemacht werden. Edward Snowden hat in seinem Buch darüber geschrieben, wie wichtig für ihn Bargeld war und seine Flucht wäre ihm nicht gelungen, ohne Bargeld. Meine physische Existenz hängt plötzlich von einer Karte ab. Das, Gäste, das beste Geldplanungs- und Händlingsinstrument steht nicht mehr zur Verfügung. Und hierzu habe ich Tiefenkompetenz, weil ich Geldumgangstrainer bin wo ich wirklich für Kinder, für Erwachsene, für Unternehmen etc. dieses Thema lehre. Und ich weiß, wie wichtig es ist, gerade auch in Krisen oder auch überhaupt den Umgang mit Geld wahrzunehmen und zu erlernen, wie wichtig Bargeld hier ist, dieses physische Instrument. Zudem, wenn wir auf digitale Zahlungssysteme zugreifen, und das ist wissenschaftlich bewiesen, in verschiedenen Studien geben wir bis zu 100 Prozent mehr Geld aus, die Gesellschaft steht still, wenn Elektronik nicht funktioniert. Und wie soll ich mit einer Karte meinen Kindern den Umgang mit Geld beibringen? Wert ihr Kinder? Probiert es mal. Ihr werdet es ohne Bargeld nicht schaffen. Das ist ein ganz kurzer Crashkurs, ich habe, glaube ich, 30 Seiten allein in meinem Buch mich damit auseinandergesetzt, welche Folgen es letztendlich hat. Und wer diese Folgen wahrnimmt, der weiß, um was es hier eigentlich geht. Und damit will ich auf jeden Fall dieses Thema mal abschließen. Am Ende werde ich noch ganz kurz auf Lösungen eingehen. Aber nun gehen wir wirklich an den Anfang, wie sehr das Bargeld tatsächlich in Gefahr ist. Und hierfür sollten wir erstmal eine Bodenhaftung schaffen, nämlich wie sieht denn die gesetzliche Regelung aus bezüglich des Bargeldes. Und es gibt ein rechtliches Umfeld, ein sehr gutes für das Bargeld sogar, nämlich in verschiedenen Gesetzen, auch bei der SNB, auch hier in der Schweiz, steht fast überall das Gleiche drin. Es ist im Bundesbankgesetz, Paragraf 14 verankert, was ich gleich zeigen werde, in der EZB-Satzung im EU-Vertrag. Und dort steht fast überall identisch das Gleiche drin, nämlich auf Euro lautende Banknoten sind das einzige unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel. So steht es im Gesetz drin. Was bedeutet das? Es bedeutet letzten Endes, ich zitiere erstmal, als gesetzliches Zahlungsmittel bezeichnet man das Zahlungsmittel, das niemand zur Erfüllung einer Geldforderung ablehnen kann, ohne rechtliche Nachteile zu erleiden. Es bedeutet Annahmezwang. Das heißt, der Händler muss Bargeld annehmen. Und wo eigentlich, also in der Praxis sieht es so aus, da gibt es einen Fachbegriff nämlich POS, Point of Sale, also dort, wo Ware und Geld sich treffen und wo das ausgetauscht werden. Das ist überall, wo der Einzelhändler aktiv ist, also Gastronomie und der klassische Einzelhandel, Friseur etc. Darauf bezieht sich im Grunde genommen dieser Annahmezwang. Also, chiralgeld darf vom Händler abgelehnt werden, aber weil Bargeld gesetzliches Zahlungsmittel ist, muss der Händler Bargeld annehmen. Das ist die gesetzliche Regelung. Und somit hat eigentlich Bargeld einen erstklassigen gesetzlichen Schutz und ist auch vor vielzähligen Angriffen geschützt. So sieht's faktisch eigentlich aus. Aber es hat sich etwas verändert. Kaum jemand hat es bemerkt, nämlich im Jahre 2010 hat es begonnen. Dort hat nämlich die Kommission sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und sie hat sich gefragt, ja, was bedeutet eigentlich gesetzliches Zahlungsmittel? Und da waren dann andere Interessenslagen da. Und da wurde dann eine, ja, eine Kommissionsgruppe gebildet um dies zu klären und sie haben tatsächlich festgestellt, es bedeutet Annahme Zwang gesetzliches Zahlungsmittel. Und dann haben sie eine Interpretation reingebracht, die sehr interessant ist, nämlich, soweit vertraglich nichts anderes vereinbart wurde. Also sie sind nicht hingegangen und haben das Gesetz geändert und verändert, sondern sie haben es interpretiert. Das heißt, der Einzelhandel darf Bargeld ablehnen. Eine europäische Kommissionsempfehlung ist nicht bindend. Es ist ja nur eine Empfehlung. Aber gehen wir noch mal ganz kurz in diese Kommissionsempfehlung hinein. Und dort zitiere ich, was dann in diesem Pamphlet drin steht. Zurzeit besteht im Eurogebiet eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf den Geltungsbereich des gesetzlichen Zahlungsmittels und dessen Auswirkungen. Diese Empfehlung stützt sich auf die wichtigsten Schlussfolgerungen aus einem Bericht, der von einer Arbeitsgruppe bestehend, und das ist jetzt eher interessant, aus Vertretern der Finanzministerien und Nationalen Zentralbanken des Eurogebiets ausgearbeitet wurde. Also es sind Interessenslagen, die natürlich in eine ganz bestimmte Richtung gehen. Also es sind keine Verbraucherschützer drin gewesen, keine Datenschützer, keine Verfassungsschützer, sondern nur diese Gruppen. Und dann sind sie zu dem Schluss gekommen, bedeutet verpflichtende Annahme, sofern sich die Parteien nicht auf andere Zahlungsmittel geeinigt haben, ist der Empfänger einer Zahlungsverpflichtung nicht befugt, eine Zahlung mit Eurobanken und Münzen abzulehnen. Wenn ich wissen möchte, wie eine Sache am Ende rausgeht, dann bilde ich selber eine Kommission und entscheide, wer da drin sitzt und ich weiß in etwa, was am Ende rauskommt. Wie dem auch sei, das ist ja nur eine Empfehlung gewesen und eine Empfehlung, wie ich schon geäußert habe, ist nicht rechtswirksam, das ist ja nur eine Empfehlung. Dann geht es durch die anderen Instanzen und in Europa ist ja die Europäische Zentralbank die höchste Währungsinstanz und ich mache es jetzt nur kurz. Kurz und knapp, weil dieser Vortrag würde sonst anderthalb Stunden gehen, das alles zu erklären. Aber die Essenz daraus ist, dass die Europäische Zentralbank über die Jahre das dann auch geklärt hat, hat mit dieser Empfehlung übereingestimmt. Dann ging es weiter in die nächste Instanz, die Deutsche Bundesbank, das ist die Notenbank in Deutschland. Die hat auch ihr Servus drunter gesetzt. Und das ist... Die aktuelle Situation, nämlich die Europäische Kommission, die EZB, die Deutsche Bundesbank, teilen die Meinung, dass der Einzelhandel Bargeld ablehnen darf. Das ist erstmal Fakt. Und zum Zweiten ist es rechtlich noch nicht höchstrichterlich entschieden. Es gibt einen sehr guten, intelligenten Wirtschaftsjournalisten, den Dr. Norbert Hering, der seit sieben Jahren im Rechtsstreit ist um dieses Thema zu klären. Er ist durch die ganzen Instanzen hindurchgegangen. Eine Instanz hat ihm Recht gegeben, die andere hat ihm nicht Recht gegeben. Und er geht jetzt vor, dem Verfassungs vor das Verfassungsgericht. Aber es ist zu erkennen, dass die Gerichte der, äh, der Interpretationsempfehlung der Europäischen Kommission folgen. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Konstellation, die hier stattfindet, nämlich dieser Schutz für das Bargeld ist nämlich im Grunde genommen gänzlich zusammengebrochen. Und seither ist das Bargeld ganz starken Angriffen unterworfen. In Deutschland haben wir schon Gastronomen, Eisdielen. Bäckereien etc., die Bargeld ablehnen. Genauso die Banken haben entsprechende Barauszahlungsgebühren eingeführt und, und, und. Also eine ganz gefährliche Konstellation ist entstanden, wo das Bargeld in diesem Umfeld keine mittel und kurzfristige, mittelfristige Chance letzten Endes hat, zu überleben. Und das Gefährliche und das brandgefährliche ist, der Einzelhandel darf Bargeld ablehnen. Und je klarer diese Rechtslage wird, umso gefährlicher wird es für das Bargeld. Also was ist passiert? Man hat nun beziehungsweise diese staatlichen Institutionen haben ihre Hände reingewaschen und haben den Bestand des Bargeldes nun in die Hände der Wirtschaft gelegt also dem Händler, die jetzt nun selber entscheiden, nehme ich Bargeld an oder vielleicht doch nicht. Das heißt, man hat nun Bargeld in, ja, ist, letzten Endes, in den Bargeld ist in Gesetzen der Marktwirtschaft ausgeliefert, also dem Prinzip von Angebot und Nachfrage unterworfen. Und was das in der Auswirkung letzten Endes bedeutet, möchte ich anhand eines Beispiels mal aufzeigen, wenn Bargeld der Marktwirtschaft unterworfen ist. Und nun ein ganz kleiner Crashkurs, was Marktwirtschaft ist. Da gibt es Unternehmen, die erschaffen Produkte. Und in diesem Fall ist das Unternehmen A, wo nun Weingläser herstellt. Und dann gibt es Unternehmen B, wo auch Weingläser herstellt. Und die Weingläser sind ziemlich ähnlich, sie klingen ähnlich, sie sehen ähnlich aus, etc. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, wer wird sich in der Marktwirtschaft behaupten, dieses Produkt oder dieses Unternehmen, das dieses Produkt herstellt, oder dieses? Das wird wahrscheinlich keiner hier in diesem Raum wirklich beantworten können. Und ich möchte nun hier etwas einen Schritt weiter gehen. Und ich gebe nun diesem Unternehmen ein Werbebudget von 0 Euro und ich gebe diesem Produkt ein Werbebudget von einer Milliarde. Und nun eine Frage an Sie, das ist keine rhetorische Frage, das ist wirklich eine ernst gemeinte Frage aus Ihrer Analytik heraus. Welches dieser beiden Unternehmen... Oder welches Produkt wird sich im Markt durchsetzen und umsetzen? Ist es dieses Produkt? Oder ist es vielleicht dieses Produkt? Wer denkt, dass dieses Produkt sich auf dem Markt durchsetzen kann? Eins, zwei, drei. Wer von Ihnen glaubt, dass sich dieses Produkt umsetzen wird? Und das ist keine rhetorische Frage, das ist wirklich ernst gemeint. Eigentlich alle. Das heißt, wir haben wahrscheinlich hier 100, 200, 300 Betriebswirtschaftler und Ökonomen unter uns, um das zu wissen. Es ist etwas ganz Logisches. Und jetzt versuchen wir mal, diesen beiden Produkte mal auszutauschen. Wir vergessen mal diese Weingläser. Ach. Und das eine Produkt ist das Bargeld. Und das zweite Produkt sind die digitalen Zahlungssysteme, Handyzahlungen oder Kreditkarte, EC-Karte etc. Und dieses Produkt hat ein Werbebudget von Null und dieses von vielen, vielen Milliarden. Nur noch meine Frage. Wer glaubt, dass ich dieses Produkt durchsetzen und umsetzen kann in der Marktwirtschaft? Immer noch ein, zwei, drei Leute. <lacht> gut Wer glaubt, dass sich dieses Produkt umsetzen wird, durchsetzen wird? Fast alle. Und genau und exakt das läuft gerade ab. Ich tue es mal auf die Seite. Warum setzt sich dieses Produkt um durch, nämlich nicht das beste Produkt setzt sich auf dem Markt durch, sondern das mit dem höchsten Marketingbudget. Das ist eine ganz normale betriebswirtschaftliche Gesetzmäßigkeit, die in der Marktwirtschaft wirklich auch in ganz großen Fällen auch eine Kraft hat. Und ich würde behaupten, dass jemand, der das erste Semester Betriebswirtschaft lehrt oder beziehungsweise lernt, dieses marktwirtschaftliche Gesetz kennt. Interessant ist, dass diese ganzen Institutionen sind durchdrungen von Betriebswirtschaftlern, Ökonomen, Juristen, promovierten Leuten, von Menschen, die wirklich in den Eliteuniversitäten überall auf der Welt, ihre Ausbildung genossen haben. Tausende und Abertausende dieser hochkarätigen Menschen sind in der Europäischen Kommission, in der Europäischen Zentralbank, bei der Deutschen Bundesbank. Und all diese wissen dieses Gesetz nicht. Eine Sache der Undenkbarkeit. Wenn man wollte, dass dieses Produkt besteht, müsste man entweder ihm das gleiche Werbebudget geben und dann kann man das der Marktwirtschaft auch dem Bargeld übergeben, also der Marktwirtschaft übergeben. Oder es muss gesetzlich geschützt werden, weil es kein Marketingbudget hat. Warum? Weil wir in einer freien Gesellschaft zwingend Gemeingüter schützen müssen, gesetzlich schützen müssen. Da sind Gemeingüter. Straßen zum Beispiel sind Gemeingüter, wo jeder tagtäglich nutzen muss. Das darf man nicht privatisieren. Wasserrechte darf man nicht privatisieren, sondern sie müssen in der öffentlichen Hand sein. Und das Bargeld ist genauso ein öffentliches Gut, weil wir es tagtäglich nutzen müssen, um Austausch überhaupt leben zu können. Das heißt, Bargeld ist letzten Endes ein Gemeingut und Allgemeingut. Aber diese hochkarätigen Betriebswirtschaftler und Ökonomen etc. lassen bewusst das Bargeld sterben. Und sie wissen es. Wenn man mit den hochkarätigen Leuten mal redet, sie werden es letzten Endes bestätigen. Warum ist das Marketingbudget so wichtig? Weil man durch dieses Werbebudget letzten Endes, was man hat, kann man die Vorlieben der Menschen ganz klar steuern. Wenn also Werbeaktion die Finanzindustrie durchführt, dann werden sie natürlich die Vorteile hervorheben der digitalen Zahlungen und die Nachteile werden sie natürlich verschweigen. Auch nur mal hierzu ein Indiz. Früher noch, bis 2017 war das so, musste der Händler bis zu 5,8 Prozent an Gebühren bezahlen, wenn jemand zum Beispiel mit Mastercard bezahlt hat. Von 100 Schweizer Franken, 5 ja. Franken, 80 an Gebühren. Das haben sie dann irgendwann mal reduziert irgendwann etc. Mhm. Bei Werbeaktionen für das Bargeld, das gibt's, wenn das wirklich in Ihren Werbeaktionen eine Rolle spielt, werden die Vorteile einfach verschwiegen von Bargeld und die scheinbaren Nachteile werden natürlich hervorgehoben. Und deshalb ist einfach Werbung so extrem mächtig. Unser ehemaliger Bundesbankpräsident in Deutschland sagte Folgendes. Wir wollen den Bürgern die Zahlungsart ermöglichen, die sie sich wünschen. Das stimmt nicht. Eigentlich müsste man sagen, wir wollen der Wirtschaft die Zahlungsart ermöglichen, die sie sich wünschen. Und genau diesen Fakt haben wir heute. Auf diesem kontaminierten Feld kann Bargeld nie überleben. Das ist die ganze Kaskade, die abgelaufen ist. Und ganz unten sind wir, die Bürger, aber letzten Endes in der Hand hat es aktuell die Wirtschaft Und die Bargeldabschaffung wurde also in die Hände der Wirtschaft gelegt. Das heißt, der Verkäufer, das ist die Wirtschaft, bestimmt den Vertrag in den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Oder die machen an der Kasse vorne dran, bitte nur mit Chiralgeld bezahlen, also mit Karte. Bargeld nehmen wir nicht an. Und dann haben wir Bürger, ganz kleinen Bürger, der die Möglichkeit, entweder friss oder stirb, entweder nehme ich es an oder ich muss woanders hingehen. Und das ist eine ganz gefährliche Konstellation für unser Bargeld. Und des Weiteren sind die Interessenslagen ganz klar. Zum Ersten die Finanzbranche. Sie können mit Bargeld kein Geld verdienen. Und mit Chiralgeld können sie gewaltig viel Geld verdienen. Es ist nämlich nicht ein Milliardengeschäft, das Giralgeld, Es ist ein Billionengeschäft. Weil sie ab dem Zeitpunkt, wo Bargeld nicht mehr da ist, bei jedem einzelnen Austausch, den sie machen, es mit Gebühren belegen können. Ganz gefährlich. In der Finanzbranche ist Bargeld verhasst. Reden Sie mal mit Bankern, die können es nicht haben, das Bargeld. Macht denen nur Arbeit. Aber in Finanzkrisen müssen wir so mit Milliarden dann die Banken wieder retten. Da stimmt was nicht. Der Einzelhandel will auch immer weniger das Bargeld haben. Einmal können Sie auf ein Kassensystem bei einer Bargeldabschaffung oder auch, wenn Sie die Möglichkeit haben, Bargeld abzulehnen, verzichten. Und es ist immer günstiger, nur ein Kassensystem zu haben als zwei, also Bargeld und giral Und des Weiteren hat die Bankenwelt die letzten Jahre riesige Werbeaktionen durchgeführt im Einzelhandel bei den Unternehmern. Und nämlich mit Studien, dass sie gesagt haben: Möchtest du 100% mehr Umsatz, dann lass doch nur Kartenzahlung zu, dann konsumieren die Menschen bis zu 100% mehr bei dir. Das heißt, die Wirtschaft möchte das alles nicht. Und jetzt möchte ich etwas aufzeigen, dass Sie mir bitte nicht glauben. Der IWF ist ja die höchste Währungsinstitution hier auf der Welt. Der IWF bringt ja sogenannte Working Papers raus, Arbeitspapiere und in einem im Jahre 2017 hat er dieses Thema Bargeldabschaffung tatsächlich behandelt und dort steht, es ist vorzusehen, dass der private Sektor die Bargeldabschaffung betreibt und nicht der staatliche Sektor. Wenn der Staat die Abschaffung des Bargeldes betreibt, erscheint es fragwürdiger und die Leute könnten Einwände dazu haben. Hier ist exakt der Link, wo Sie zu dieser Quelle kommen können. IMF ist International Monetary Fund. Das ist die Seite, Sie werden sonst kaum finden, wenn Sie nicht diesen Link letzten Endes nutzen. Und genau das passiert. Exakt das. Die Privatwirtschaft, das sind die Unternehmen, die sollen diese Bargeldabschaffung umsetzen. Das heißt, der staatliche Sektor hat sich die Hände reingewaschen mit einer Interpretationsempfehlung und sie lassen bewusst das Bargeld sterben. Ich gebe diesen Vortrag seit drei Jahren. Noch keine einzige Person ist per Mail oder persönlich auf mich zugekommen und hat dies widerlegt. Keine einzige Person weil die Dinge so klar auf der Hand sind. Die Konsequenzen daraus. Die Annahme des Bargeldes kann verweigert werden. Und die ersten Einzelhändler nehmen kein Bargeld an. Das haben wir in Deutschland, auch in der Schweiz, höre ich davon. Ich habe das jetzt bei Weihnachten, bei Weihnachtsmärkten erlebt, in Bern und so weiter, wo tatsächlich diese Märkte, wo kein Bargeld erlaubt war, dort mit Bargeld zu bezahlen. Und dann wird es ganz gefährlich, wenn viele Einzelhändler das Bargeld letzten Endes ablehnen. Das heißt, die Tendenz, immer weniger mit Bargeld zu bezahlen, wird rasant steigen. Und es kommt ein Hilferuf aus einem Land, wo das, die Bargeldabschaffung im Grunde genommen schon gänzlich vollzogen wurde, nämlich von, der, äh, von Schweden. Da ist ja die Barzahlungsquote nur noch so weit. Oh ja, vielen Dank. Vielen Dank. Die Bargeldza ähm, Barzahlungsquote liegt ungefähr nur noch bei 10 Prozent, also 90 Prozent Giral. Und dort kommt folgender Hilferuf. Wenn die Bargeldmenge weiterhin so schnell schrumpft, wird es schwierig, die Infrastruktur dafür aufrechtzuerhalten. Die Infrastruktur sind die ähm, Barauszahlungsautomaten, die Schalter, wo auch jetzt die Banken immer mehr die Schalter abbauen. Es ist die gesamte Infrastruktur des gesamten Bargeldes, die im Grunde genommen ab einer gewissen Deadline, ab einer gewissen Linie letzten Endes viel zu teuer wird. Bargeld wird somit extrem schneller und ab diesem Zeitpunkt und wie die Entwicklung hierzu ist, gebe ich mal eine Statistik von der Deutschen Bundesbank. Das linke hier, da geht es um die Anzahl der Transaktionen, die mit Bargeld oder mit Giralgeld gemacht werden. Also bei jeder Zahlung geht es in diese Statistik rein. Und hier geht es um den Wert der Transaktion, also 5000 Euro. Wenn ich das bar bezahle, dann geht der Wert von 5000 in diese Statistik rein. Das heißt, im Jahre 2014 ist die Situation so noch gewesen, dass 79 Prozent nach Barzahlungstransaktionen wurde mit bar bezahlt. Das heißt, Bargeld war dominierend. In Bezug auf die, den rechten Wert der Transaktionen, also des Wertes, lag es bei 53 Prozent. Schon im Jahre 2017 hat sich hier was Maßgebliches verändert, nämlich hier ist die erste Quote von unter die 50-Prozent-Quote gefallen. Es ist in einer Demokratie immer gefährlich, wenn etwas unter 50 Prozent fällt. Das heißt, Bargeld hat hier die Dominanz bereits. Verloren. Im Jahre 2020 ist es, weshalb wohl, massiv, weil ja Bargeld ist ja voller Bakterien und Viren und weiß Gott was, was nachweislich falsch ist, massiv runtergefallen. Bargeld ist somit in große Bedrängnis geraten und Jetzt wird es gefährlich, ab 30 Prozent nämlich, wenn es darunter fällt. Und wir hatten im Jahre 2020 wurde tatsächlich ein Bundestagsausschuss gegründet mit dem Titel Welt ohne Bargeld. Und da sagte, da war wirklich die ganze Finanzlobby drin, aber es waren zum Glück ein, zwei, drei Verbraucherschützer auch drin. Und da sagte ein Professor Dr. Malte Krüger was aus, außergewöhnlich Gutes und Wichtiges. Er sagte, wenn der Bargeldanteil unter 30 oder 25 Prozent fällt, kann es sein, dass uns das wegkippt und das dann auch sehr, sehr schnell. Also er meint damit, der Handel möchte kein Bargeld mehr annehmen, zwei Kassensysteme werden letzten Endes zu teuer. Und diese 30 quote ist extremst gefährlich, wo wir jetzt aktuell schon sind. Die Zahlen sind in der Schweiz sehr ähnlich wie in Deutschland. Das ist der nächste Schritt, der uns blüht. Es wird, wir werden nicht viel Zeit haben, um das Bargeld letzten Endes auch zu retten. Aber dann gibt es die Wechselquote, nämlich wenn das, die Barzahlungsquote unter 15 Prozent fällt. Unter 15 Prozent, Bargeld wird sich nicht mehr erholen und kann sich dauerhaft nicht halten. Die Infrastruktur wird einfach zu teuer. Und dann ist es zwar per Dekret noch nicht abgeschafft, aber man kommt durch die Gesellschaft nicht mehr ohne Bargeld durch. In Schweden ist es so, zum Beispiel, da ist es unter 15 Prozent, wo man eine öffentliche Toilette mit Bargeld nicht mehr bezahlen kann. Das heißt, es kommt der nächste Schritt ist Bargeldverbot. Bargeld ist unverhältnismäßig teuer. Diese unnötigen Kosten können wir unseren Steuerzahlern nicht zumuten. Diese Art von Argumentation wird sicherlich kommen. Bargeld ist tot, Bargeld hat keine Überlebenschance, Bargeld wird verschwinden, der Sterbeprozess wurde eingeleitet oder wie ich es Anfang schon gesagt habe, die Weichen der Bargeldabschaffung wurden so gestellt, dass sie zwingend erfolgen wird, rein zufällig, ohne dass etwas jemand getan hätte dazu. An Raffinesse kaum zu überbieten. Es ist nicht schön, aber es ist der Anfang. Zu erkennen, wie unser Bargeld erstmal in Gefahr ist, das habe ich hier aufgezeigt. Die Folgen der Bargeldabschaffung habe ich am Anfang einen kleinen Crashkurs diesbezüglich gemacht. Und jetzt möchte ich ganz kurz auf Lösungen eingehen. Es sind verschiedene Lösungsansätze. Das erste ist, Bargeld gesetzlich schützen. Die zweite Ebene, was können wir gemeinsam tun für die Aufklärung und was können wir täglich tun? Ich möchte heute in diesem Rahmen nur das erste anschauen, die gesetzliche Regelung, die extremst wichtig ist und Schweiz eine tragende Rolle letzten Endes hier hat. Eine gesetzliche Regelung zu erschaffen in der EU ist fast gänzlich unmöglich. Wenn wir in Deutschland selbst das Bargeld ins Grundgesetz bringen würden, hätte es keine rechtliche Relevanz. Weil in der EU gilt das Grundsatz, Europarecht steht über dem nationalen Recht. Das heißt, wenn wir eine gesetzliche Verankerung her herbeiführen wollten, müssten wir es in die EU-Verträge reinbringen, und alle EU-Länder, ich glaube es sind ungefähr 27 Länder, müssten das vermutlich einstimmig beschließen. Das ist eine Sache der kompletten Unmöglichkeit. Aber das, was in der EU völlig unmöglich ist, kann nun hier in der Schweiz entstehen. Denn diese Gesetzesinitiative, wenn diese Erfolg hat, wird es überall in der Welt letzten Endes wahrgenommen werden. Die Schweiz ist nicht nur eines der reichsten Länder, sondern sie ist auch das Symbol für Freiheit und auch direkte Demokratie. Es ist die Symbolik zumindest. Und das lässt andere Menschen außerhalb von der Schweiz zumindest aufrufen. Und somit kann die Schweiz heute ein Vorbild werden. Einmal, dass Bargeld ein Allgemeingut ist und Bargeld für den Erhalt unserer Freiheitsrechte zwingend erforderlich ist. Und wenn diese Gesetzesinitiative Erfolg hat, dann wird es etwas, ein Bewusstsein entstehen. Denn wenn es die Schweiz macht, müssen sich die anderen Länder damit mindestens auseinandersetzen. Zweitens, dass Bargeld gesetzlich geschützt werden muss, Dazu entsteht dadurch ein gewaltiges Bewusstsein und darüber wird mit Sicherheit auch publiziert werden. Das können Sie nicht unterdrücken. Und drittens, dass es möglich ist, Bargeld gesetzlich zu schützen. Dass es überhaupt möglich ist, dass hier die Bevölkerung sagt, wir wollen unsere Freiheit erhalten, wir wollen unser Bargeld erhalten, das hat eine Auswirkung. Das heißt, hier entsteht Gerade eine Chance, dass die Schweiz ein Leuchtturm wird, ein Vorbild wird, nicht nur für Europa, sondern letzten Endes für die gesamte Welt. Eine einzigartige Chance. Damit wäre eigentlich mein Vortrag zu Ende. Ich möchte aber zwei, drei Sätze noch sagen. Das Zeitfenster, Bargeld gesetzlich zu schützen, ist sehr knapp berechnet. Momentan sind fast alle Notenbanken der Welt dran, eine sogenannte digitale Währung einzuführen. Ein e euro zum Beispiel, oder auch die SNB macht hierzu entsprechende Pilotprojekte. Man kann damit rechnen, dass in relativ kurzer Zeit, nächsten zwei bis drei Jahren, in der EU diese digitale Währung eingeführt wird. Und das ist ein direkter Konkurrent zu Bargeld. Und nicht nur das. Sie wollen sogar, dass diese digitale Währung privilegiert wird. Nämlich, dass der Händler diese digitale Währung annimmt genau das, was sie dem Bargeld letzten Endes verweigern. Ganz gefährliches. Das heißt, wir haben ein kurzes Zeitfenster von zwei, drei Jahren und dann kann die Sache ganz schnell abkippen. Und diese Initiative von der FBS ist deshalb so immens wichtig. Und ich habe hier einen kleinen Aufruf auch, ist nicht abgesprochen. Ich glaube und ich wünsche mir, dass der Richard auch etwas darüber sagt wie wir alle diese Initiative unterstützen können. Denn das ist auch hier in der Schweiz mit der direkten Demokratie extrem schwierig. Denn zum Beispiel 100.000 Unterschriften zusammen ist ein Mammutakt. Versuchen und dann noch beglaubigt. Ich glaube beglaubigt. 100.000 Unterschriften, da braucht es ganz, ganz viele Menschen. Und ich möchte es auch noch mal ganz bewusst sagen, wenn wir eine freie Gesellschaft haben wollen, gibt es nur eine Lösung, dass der Bürger in seine Kraft kommt und sich für die Freiheit einsetzt. Und ich wünsche mir eins und ich wünsche mir, dass der Richard auch ein bisschen Raum gibt und was dazu sagt, was die FBS, die Freiheitliche Bewegung Schweiz beziehungsweise Richard an Unterstützung braucht, damit dieses einmalige Projekt, aus meiner Sicht und die letzte Chance vermutlich auch, wirklich die höchsten Erfolgsaussichten hat. Und das wünsche ich mir von dir, Richard. Vielen, vielen Dank.